Der Soge zwei und da fahren wir eins drei. Ich hab einen und einen Bauch und den Nase hab ich auch. Ich hab jetzt und rechts ein Bein. Und dein Herz? Wo schlägt das Herz? Linke Seite, rechte Seite. Popo? <lacht> Links schlägt das Herz. Und ein Herz, doch nicht das Stein. Und jetzt winken wir uns zu. Hallo, du. Klatsch für die Hände. Auf geht's mit dem Lied über mich. <lacht> oh, den haben wir ganz vergessen. Der Besucher, liebe Fahrradfahrer. Es gibt Lieder über Autos rum und rum. Und auch das um, um, um. Und auf Lieder über die Besucher zum Zungen. Zum. Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht. Und das ist das Lied über mich. Und alle zusammen, ich wenn zwei unter Wir auch jeder immer schöpfen. Nur das Ein-Liter, das, das gibt's noch nicht. Und das ist das Leben, Äh! Und auch neutra ich so Übers das Text vergessen und auch lieber über Weihnachten natürlich, Weihnachten steht vor der Tür zum Beispiel und das eine Lied, das ging du doch